Okay Mike, wir müssen den Weg mal kurz nach oben finden. Da ist Name! Wer nimmt dich mit auf seinem Sack? Wer haut dich richtig ab? Was dich und mich verbindet? Wir, wir sind, sind Idioten, Idioten, Idioten. <lacht> <lacht> <lacht> Hallo meine Pokéfreunde und poké Willkommen zu Varo, Weitere weiteren Folge. Leon hat... Ich bin jetzt drauf, Leon. Hi. Ich sehe nichts. Äh, wir haben vergessen, wo wir stehen geblieben sind. Wir sind hier stehen geblieben hallo. an den Dias. Nein, ich höre dich nicht. Was? Leon, hallo. Ja, und das okay, jetzt. Leon, hörst du mich? Ja, es sind okay. Acht. Es sind acht. Acht, nice. Also wer die letzte Folge nicht wahr. Wenn... Oh mal mein stehen? Gott, ich glaube, wir werden gesniped Hi. Ich glaub, ich <lacht> Oh, weißt du, wenn ist alleine, Alter. Als ob will. Ja, Sneak aber. Ja, ja, stimmt. Ich will jetzt nicht sterben. Ich habe jetzt voll Bock auf Ware. Ähm, Ich habe noch sieben... Wenn er jetzt äh, Eisen. Ach so, stimmt, ja, Sneaken, komm. ne? Nee, Leon, wie süß, Sollte er bei uns sein. Übrigens Leute, ähm, der Leon hat mir gesagt, dass er so ein Tutorial gesehen hat, wie man am besten Diamanten findet. Ja, hat gut geklappt, würde ich sagen. Easy. Ja. Okay, es war hier niemand. Oder? Wie viel Stone war am Ende fertig? Als wir hier oben nee, nee ja, Alles gut, alles gut. Ich habe das alles hier hier getan. Damit uns niemand kriegt. Hier ist noch der Müll, der die Spawn gerade noch. Warte, der Chunk. Ja, ja eben. Wenn's nicht die Spawn ist, Das ist die Spawn. Deine Items. Meine Fl Blume habe ich danach getan. Das heißt, sie wird jetzt auch gleich die Spawn. Das heißt, jemand war hier oben. Aber die Blume konnte nicht die Spawn. Keine Ahnung. So du ich ein nicht nur okay. Ich auch. Okay, spannend so. Äh, ich tue mal hier in dem Ofen hin. Ja, alles gut so bei euch. Na, wie ist die Schule Spaß? <lacht> ich eure Lehrer oh. Hey, wieso gibst du mir deine Steinspitze? Oh nice Leon, verschwende halt. Nee, Leon, ich, wollt gepp, gepp, ich mach das machen. Gib her, gib her, ich mache. Nein. Okay, wir, wir brauchen vier Stück, okay? Von wo kamen wir? Von wo kamen wir? Ja, noch mal? Ich mache mir eben eine Eisenspitzhacke, okay? Ich habe nämlich keine. Seid ihr, Seid ein, ihr Team ein, Team ein Team oder oh. zwei Solos? Ein Team. Hashtag Tem Aura. <lacht> ja. Warte, gib mir mal das Eisen da. Gut, ich mache mir jetzt auch eine Spitzhacke. Mm. Jetzt wird der abhauen hoffentlich. Also, und sich ähm, gut. Mike. Ja, was ist? Soll ich jetzt zwei Schwerter machen oder eine Brustplatte? Was? Ihr letztes Waru schon dabei? Letztes? Nee. Nee. Soll ich? Was? Oh, die Blume ist gespawnt. Das war okay. Soll ich Schwert oder Brustplatte machen? Dir? Ja. Brustplatte. Okay. Bleibt dann noch genug für dann haben wir noch drei Dias. Dann würde ich sagen, behalten wir die erstmal. Zwei Dias brauchen wir noch. Dann hätten wir einen Dia. Den einen Dia können wir behalten. Schaufel! Nein, nein, nein! Mach dir keine Schaufel! Nein, Team Prinzessinnen, Logo und Minusdude. Schade, Plattenspieler. Yay! Yeah. Ups. <lacht> Auf jeden Fall läuft, ähm... Okay, Mike, kommst du Flüssig? mit runter? Wir fahren dann noch ein bisschen. Warte mal eben, ich mache mal kurz einen kurzen Cut. So. Ich wollte nur sicher gehen, dass ich aufnehme, oder? Ich nehme doch auf, ne? Ja, ich nehme auf. Also sollte es zumindest. Ach, hier rein gehen wir jetzt. Okay. So, ja, also, diesmal sollte die Aufnahme jetzt richtig gehen. Das war halt... Manchmal habe ich so grab, Tage, da wird Grab ab hier nochmal, Mike... Grab ab hier nochmal 10 Blöcke weiter. Ab hier zehn Blöcke weiter? Ja. Und wenn du dann fertig bist, dann machst du... Hier in jedes zweite Block, sodass cool. du meinen Gang rechts siehst. Ja. Bin jetzt bei der Erde. 7, 8, 9, 10. Man kann ja rechnen lernen, Leute. Okay, dann machst du bei Block 10, machst du ein Loch nach rechts. Ein Loch. Ja. Und dann? Okay. Und dann immer weiter. Warte kurz, ich sollte gleich bei dir sein. Lapels. Tja, lass es gut. Geil! Zwei Blöcke waren das. Hi. Hi. Ja. Nicht. Licht. Dann geh mal weg, geh mal weg, immer mal, weg. Nicht Mike. für die Zuschauer. Ah. Geh mal weg, Mike. Ja, geh durch. Ja, geh durch. Nein, das soll so sein, So, Warte. okay, dann soll ich jetzt hier weitermachen. Nein, du machst jetzt, guck mal, du machst den Demo-Muster, Mike. Schau mal. Schau mal, hallo. Ach so, so durch. Genau. So mal durch. Ja, aber ja, Leon, hier oben ist Eisen. Immer ja, sneaken, Leon. Immer sneaken. Ich will nicht gesnappt werden. Die können es eigentlich gar das nicht snappen, die wissen doch gleich, wo wir sind. Wir haben die erste Deine Folge. Erste Folge ist on. Ja, und nach dieser Folge... Und da war der ne Höhle. Dann nehmen wir noch eine Folge auf und danach lade ich die Dings hoch. Die zweite. Wo die sehen, wo wir welche... Äh, was wir alles haben und so. Kohle, nice. Okay, ich habe wieder Eisen... Ich kann das Eisen. Ich hab noch 10 Minuten mehr. Wir können das Eisen trotzdem noch so gut. Ich, du hast noch 10 Minuten übrig. Boah, wow, das geht immer so schnell vorbei, ne? Ja, ne? <lacht> ja. Aber Leon, wir haben die.. Also, oh, nochmal Eisen. Ey, was ist das für ein Lucky Day heute? Nochmal Eisen! Yo! Oh fuck, ich hab keine Fackeln mehr, warte, ich muss hier stehen. Hätte wieso bist du da runtergegangen? Weil hier so viel ist? Oh hier Bedrock. Oh Gott. Ich hab ich schon mein Bedrohrer gesehen. Ja! Oh, hier ist, ähm, ähm, Kies. Eisen und Eisen. Okay, schön. Die Kohle hier noch mitnehmen und dann hauen wir ab. Also, wie ist, wir das wird meinen. Ich würde sagen, in der nächsten Folge, wollen wir dann noch in der Höhle bleiben oder wollen wir, äh, das wird meinen. Doch, wir bleiben noch. Wir bleiben ich ja jetzt hier die dritte Folge. Vierte, eigentlich ja, dritte. Noch dritte. So, das machen wir hier zu den Gang. Wir nicht. Danke. Gut. Ich hoffe, ich mache das ja auch richtig, wie du es gesagt hast. Ich bin mir nicht sicher. Ja, was machst du da hinten? Wieso stehst du da rum? Hey, ich ich stehe nicht rum. Ich baue. Okay. okay. Hatten wir letztes doch einen Lavasee gefunden, Ach, ne? Ja. Oh! Mega Lava. Oh Gott. Das was ist nicht das? gut. Das sind die 07 1er. Sneak! Es ist aber nicht gut. Nee, danke. <lacht> Wieso ist das Mike, das gut? ist aber nicht gut. Naja, weil die gute Crips sind oder was? weiß ich ja nicht, aber... Ah fuck, ich hab falsch hier. Wahrscheinlich werden wir gesniped in irgendeiner Folge, weil wir eine der einzigen sind, die hochladen. Ja, du kannst mir gerne in den Kommentaren schreiben. Mike, du hast falsch geslippt meins. Bitte bring dich um oder so. Kannst du gerne in den Kommentaren schreiben. <lacht> was haben die? Okay. Ja, ich glaube die wollen auch nicht gegen uns kämpfen. Hier kommt durch. Nur so eine ja. blöde Kies, die man braucht. So, Mike. Hier ist Kies Oh, so, ich habe <lacht> hab Lava. Oh Gott, ich muss aufpassen. Das ist gut, das ist gut. Ja, trotzdem muss ich aufpassen. Ich will nicht sterben. Okay, Mike, wir müssen den Weg mal kurz nach oben finden. Dein Name! Sneak! Sneak! Siehst du den auch? Ich sehe deinen Namen immer noch! Lachsnappen! Das ist 01. Das ist. Wer ist das? Oh mein Gott, nein. Lass, nein! Lass dorthin! Nein, nein, nein, nein, nein, Leon, nein! Wir Wo machen uns jetzt wir Zieh in dir, Brussi, doch an! Ich hab die nicht, noch nicht. Ach, hast du noch nicht gemacht? Nein. Okay, okay, nein. ja, okay. Ist noch gut. Ich mach die jetzt, okay? Nein, noch nicht, noch nicht. Nein, nein, nein, nein, nein, lass das. Lass, lass, lass. Egal, egal. Wir ignorieren die nicht. Ich werde die Dierschwerter machen. Nein, wir ignorieren die nicht. Die wollen zu uns. Aber hier, ja, wir werden gleich gekickt. Nein, das ist nur bei Sven. Das ist bei Sven. Stress. Okay. Nicht schreiben, nicht schreiben. Nein. Wir machen, ich mach jetzt zwei Diaschwerter. Sony hat den, ähm. Was ist was ist mit Sven? Hä? Was ist mit Sven? Ups. Das, das ist bei Sven dort hinten. Okay, Mike, ich mach jetzt Dier-Schwerter, okay? Was wenn ist das? Aber das werden wir doch eh gleich gekickt. Also nach Mike, mach mir Ich mach jetzt zwei Dier-Schwerter, okay? Ja, ich weiß was. Nein, mach nicht. Doch. Okay, mach, aber. Ja, wir haben dann noch viel. Okay, Leon, hör ja. mir zu. Hör mir zu, Leon. Wir, haben, ich Gehen habe jetzt dorthin. wir werden ja nach Leon, der wird kurz Geh nach weg. uns gekickt, ne? Ja. Aber wie wär's, wenn wir, wenn wir dann das Wort wieder raufgehen, nochmal aufnehmen und einfach Schrieg. abhauen? Ich sneak jetzt. Ich komm. Nein. Ja, killen ihn jetzt, wir killen ihn jetzt. Nein, wir, wir killen ihn nicht. Wir hauen Doch, auf. Doch, tun wir. Nein, Nein, wir killen ihn. Leon, ich will nicht sofort das wahre, das wahre äh, Projekt beenden. Das ist mir scheißegal, wir killen ihn jetzt. Er ist alleine, wir sind zu zweit. Wir haben voll Iron und Dia Schwerter. Ja, was ist mit ihm? Vielleicht hat der auch... Er hat noch keinen Erfolg. Scheiße, ich muss mir der Dia-Picke bauen, sorry. Lava gefunden. Oh, nein! Oh, nein! Nephi, Quart und Gettlept. Die wollten mit uns einen Kampf machen. Das stand in den letzten Kommentaren. In, in einem, du hast in deine Dierschmerz ausgewusste Ist das bei Sven? Ich weiß es nicht. Ich will nicht hoch! Leon! Wir gehen jetzt zu dem Mann! Ich habe Angst, Leon, wenn ich wegen hey, dir sterbe... Leon, ich schwöre, wenn einer von uns stirbt, wenn ich es bin von uns beiden, ja? Drei, zwei, eins, los! Wo war der Name? Fuck, ich hier hab ihn kurz gelegt, als er losgesagt Das habe ich gelegt. Hier war ein Name, hier war ein Name, hier war ein Name. Wo ist nicht, der? Nicht, nicht, nicht! Warte, ich hab's! Ja, nimm mit, Mann. Juckt mich aber grad sehen, ich wusste der scheiß Name. Ich hab keine Fackeln mehr, Leon. Ach komm, wir machen jetzt Obsidian. Leon, weißt du, wenn Länder diesmal kann, aber nur einer von uns war gewinnen. Hä, hey, was ist das? meine ja, ich warte ich muss eben Fackeln machen wahrscheinlich war bei sven und lennart alter guck wie viele leute drauf sind was oh ultra hoch Erritz ist auch noch gerade drauf gekommen oh leute oha jetzt geht's los leute jetzt geht's los wahrscheinlich haben die jetzt ich, ich lese ja nicht disco weil ich ja während ich aufnehme bin ich ja privat ich dachte <lacht> diamanten what the fuck <lacht> <lacht> <lacht> oh mein gott wie sind die diamanten Leute, Leon ist Gold. Was hier? Äh, ich schmeiß Knochen weg brauchen wir nicht. Ich nehme Gold mit. 13 Dias habe ich jetzt wieder. Ja, hier ist Gold. Oh nice, ja. für Goldäpfel. Ist, wenn da ist OP Goldäpfel sind nicht erlaubt, aber normale Und. schon. Sind hier noch mehr Dias? Nee. Das Alter, Eisen. wir haben so Alter. Lack, ne? Wir haben so Lack. Und wo ist eigentlich die Border? Oh. Hä? Es gibt doch gar keine Border, oder? Doch, es gibt eine Border. Ich weiß aber nicht, wo die ist. Das stand, das hatten wir in der ersten... Nicht in der ersten Folge, aber vor der ersten Folge. Äh, am Anfang mal gefragt. Ich weiß aber nicht mehr. Lauf hin! Was? Was? Leon! Ich glaube, ich hab da... Was ist da oben? Ich glaube, ich, glaub, ich habe da gerade einen Namen gesehen. Bin mir aber nicht sicher. Oh, oh Gott, ich läge. 5000 mal 5000. Okay, macht Sinn. Ja, ich hab noch Platz. Da ist kein Name. Nee. Mob ist es auch nicht, das würde ich dann sehen. Ich habe Labby drin. Labby ist ja erlaubt, außer Minimap und X-Ray. Und dieses eine Radar, oder was es ist? Ja, das ich ist ja die Minimap. Achso, so, ja, ja. Es ist kein Mob gewesen, da ist nichts. Leon, Leon, wir werden gleich gekickt, ich würde mich einbauen. Ja, ich habe genügend Obsidian, komm, komm zu mir, komm zu mir, komm ich, zu ich mir. Ich komm, ich komm. Wir machen dann in der nächsten Folge, machen wir schnell den ähm, Verzauberungstisch. Wir machen den jetzt. Wir haben noch, fünf, wir haben noch über 5 Minuten. Nicht ich nee. Bei mir scheint gerade, du hast noch 5 Minuten Zeit. Ah oh, doch, du hast noch 5 Minuten über. Fuck. Ja komm dann, warte. Leon, Leon, wohin? Leon, was ist mit dir um 10? Gib mir das Zuckerrohr, gib mir das Zuckerrohr. Ich gebe dir eins, hier. Ich brauche drei. Ich habe nur zwei insgesamt, wir müssen es anbauen. Da ja, das Wasser, wenn du willst, können wir... Nimm mal den Crafting-Table damit. Ja warte, ich Kannst mach, ich, ich, mach, ich, ich hab ne Axt, ich habe ne Axt. Fuck, warte. So, hab ihn. Ich geh schon mal wieder hoch. Oh Leute, beeilen, beeilen! Sneaken, oder? Egal, Jolo. <lacht> oh mein Gott, ich bin gerade so angespannt. Ich hab auch, oh, ich Ohne war's. Scheiß. Warte. Oh Gott. Nein, was machst ich du? Ich Ne, die brauch ich, die brauch ich. Okay, Leon, Nein. ich würde sagen... Oh, hier noch ein Crafting-Table, denn. Wo soll ich denn hinbauen? Da. Wo? Hier. Ja, da hin. Haben wir ein Muster. Okay, Leon. Leon, ich, hab noch, ich hab noch hier Sachen zum Bra... Warte, Leon, da ist doch was drin! Ich weiß, gib mir mal... Ich hab mir kurz... Leon, du ich lagst, Leon, du lagst. Du lagst. Wir beide laggen. Gib mir so. doch nicht den Müll, Alter habe ich zwei Steinschwerter, Alter. ich, nicht, ich hatte auch zwei Holzschwerter. Was wollen wir eine Teamkiste machen mit den Dias? Höhle <lacht> gefunden. Leon, hast du gehört? Wollen wir die Teamkiste machen mit dir? Leon, unsere Zeit geht jetzt aus. Hier ist noch mega viel. Ja, das Kommt machen wir, aber das, das schaffen wir nicht, Leon. Warte, ich hole mich schnell einen lava -Eimer. Ich gehe wieder nach oben zu unserer Base. Sneak immer, ne? Immer sneaken. Ich komme jetzt auch wieder. Oh Gott. Leute, ich bin so angesch... ja, wollen wir direkt danach aufnehmen, die nächste Folge? Ja. Ja. Wir machen 5 machen Minuten Pause. Wir warten nicht bis die zweimal, zwei vergessen hast. Hast du gehört, Lian, wir machen 5 Minuten Pause? Ja, ja, doch, kann wir machen. Ja. So, was ich hier eigentlich machen wollte... Jetzt kommt's. Was ist, was ist das ich hier? einbauen, denn... Ist das Ledermaus, oder? Ja, Fledermaus. Ach Achso, du hast es geschrieben, guck mal. Geh mal weg da. Ja, war okay. eigentlich... Dias! Dias! Schon wieder? Was? Ah ne, er holt... Oh, ach so, wow! Schon... Wow! Wie viele haben wir? Oh Gott, Leon, Leon, Leon! 15 Sekunden, 15 Sekunden! Leon, Leon, Leon! Ich schreibe jetzt einfach mal grob 20! Hey, <lacht> <lacht> du Arschloch! Nein! Bau uns zu! Bau uns zu! Bau uns zu! <lacht> Nein, <Okay>. du! <lacht> das war's? Okay Leute, das war's mit der dritten Folge. Wahre, wer wenn euch gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Wenn ihr mehr sehen wollt, oder die nächste Folge sehen wollt, klickt nach links, rechts die Playlist, oben könnt ihr auf meinen Kanal kommen, da könnt ihr gerne glück Glocke anschalten. Leon, sagt noch irgendwas. Wie fandest du die Folge? Ganz angespannt, aber okay. <lacht> jo, auch rein Leute, wer ist gerade alles drauf? zum nächsten Mal. Mega Lama Ja und sag tschüss. Tschüss.